Hallo alle zusammen! Schön, Sie auf dem Kanal Hetman Software zu sehen. Heute im Video. Jetzt nimmt man eine Drohne, Android 13, Moncload Studio Spalle Serie, der erste Browser der Welt und ein Lautsprecher so lieb wie ein Blatt Papier. Jetzt nimmt man eine Drohne oder die Kontakte Selfie-Drohne Pixie. Dem Start hat eine Selfie-Drohne im Taschenformat namens Pixie vorgestellt. Sie ist für die Aufnahme von Amateurs fotos mit der gleichnamigen Message-App konzipiert. Das Gerät hat keine Verstörung und die Drohne fliegt auf einen vordefinierten Pfad, der über einen Schalter ausgewählt werden kann. Das Gerät winkt nur 101 Gramm und verfügt über einen herausnehmbaren Akku. Nach Angaben des Unternehmens reicht die Ladung der Drohne für siebte Flüge von jeweils durch 20 Sekunden. Der Akku kann schnell ausgetauscht werden und weiterfliegen. Gleichzeitig kostet jede zusätzliche Batterie 20 Dollar und ein Gerät zum gleichzeitigen Aufladen von zwei Batterien kostet 50 Dollar. Fixe ist mit einer 12-Megapixel-Kamera und einem 16 gigabyte Speichermodul für die lokale Speicherung von Filmmaterial ausgetastet. Fixe ist mit einer 12-Megapixel-Kamera und einem 16-Gigabyte-Sparchemodul für die lokale Speicherung von Filmmaterial ausgestattet. Alle Daten werden mit der Snapchat-App synchronisiert, die auch zum Bearbeiten und Teilen von Bildern mit anderen Nutzern verwenden werden kann. Das Gerät hebt mit einem ausgetretenen Arm ab und beginnt dann den Benutzer zu folgenden Bildern zu machen. Um die Drohne zu vervollständigen, musst du deinen Arm wieder ausstrecken und die Drohne landet auf ihm. Der Pixel hat jedoch keine Versteuerung und der gesamte Flugprozess ist vollautomatisch. Das Pixel-Basile-Model mit einem Akku und einem USB-C-Ladekabel wird 230 US-Dollar kosten. Ein erwarteter Bausatz mit zwei Batterien und einem speziellen Ladegerät ist für 250 Dollar erhältlich. Erste Beta-Version von Android 13. Google hat die erste Beta-Version seines mobilen Betriebssystems Android 13 veröffentlicht. Der Testbild kann nur exklusiv auf dem pixelreich installiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Dewey hier nicht viele neue Funktionen enthält und die Änderungen hauptsächlich kosmetischer Natur sind. Die wichtigsten Änderungen an dem System sind der Verschnittbalken des Media-Players in der Benachrichtigungsleiste ist jetzt animiert und der abgespielte Teil des Liedes wird in einer Wellenlinie angezeigt. Google behauptet, dass dieser Ansatz dazu beiträgt, die Abspielzeit mit einem schnellen Blick abzuschätzen. Die Zwischenablage wurde verbessert. Über die Benutzeroberfläche können Sie nun steuern, welchen Text aus welcher Anwendung kopiert wird. Sie können den kopierten Text auch im gleichen Menü bearbeiten. Smart Home kann nun gesteuert werden, ohne dass das Gerät entfernt werden muss. Für das Betriebssystem stehen 16 Farbkombinationen mit 16 Farben zur Verfügung. Das Symbol für die Systemabdrüchtungen wurde umgestaltet. Das taktile Vibrationsfeedback im lautlosen Modus wurde wieder eingeführt. Nach der ersten Beta-Version werden drei weitere Test erwartet, die bis zu August 2022 veröffentlicht werden sollen. Danach wird eine Vollständige veröffentlicht erwartet. Die Entwickler von Moodplot Studio haben ein Spiel namens den äh, Feinden" verantwortlich. Im Quatschspiel müssen sie feindliche Fahrzeuge mit Artillerie decken, die versuchen, Tchernabajoke zu verlassen. Die Entwickler des Spiels vergleichen die Feinde mit Kakerlaken, die mit Zeitungen, Klappern, Hämmern und Hausschuhen getötet werden müssen. Von jeder Besatzungsquelle wird auf dem Bildschirm eine Mini-Skizze gezeigt, die von dem Zynismus und der Absurdität in Russland erzählt. Die Hauptrollen spielen die bekannten Führer unseres benachbaren Mansilstaates. Die Entwickler verurteilen die russische Aggression gegen die Ukraine und der Terror, den die Russen in zivilen Städten ausüben, und haben zur Unterstützung ein zweites Spiel über den Krieg mit der russischen Föderation verantwortlich. Laut den Autoren sollen die Spielenspenden für die äh, Streitkräfte der Ukraine, für humanitäre Zwecke und für den Wiederaufbau ukrainischen Städte sammeln. So war die erste Entwicklung der Autoren, ein Spiel namens Putlera Novotirku, das zur Aufwerkshaltung des ukrainischen Kampfgeistes und zur Beschaffung von Mitteln für die ukrainischen Streitkräfte entwickelt wurde. Die Spiele werden von Entwicklern aus Lviv und Harkyo entwickelt, Sergei Scherev und Denis Kupiec. Sie haben sich vor ein paar Jahren in die Entwicklungsnische begegnet und arbeiten bis zum 24. Februar an einem Reiseabenteuerspiel. der erste öffentliche Browser in der Geschichte der Welt. Am 30. April 1993 wurde das World Wide Web öffentlich zugänglich um sein Code offengelegt. Sein Vater war der berühmte britische Programmierer und Entwickler Timothy Berners-Lee, der Schöpfer der Idee des Weltweites. Sein Vater war der berühmte britische Programmierer und Entwickler Timothy Berners-Lee, der Schöpfer der Idee des weltweiten Netzwerkes. Der World Wide Web Browser wurde von Berners Lee im Herbst 1990 als Teil der praktischen Umsetzung seiner Idee des Hypertext-Web entwickelt. Berners Lee tat dies in der interface Builder, Anwendung des damals aktuellen und frischen next betriebssystem betriebssystems für Next-Computer. Steve Jobs Projekt während seiner vorübergehenden Pause bei Apple. Nach ein paar Monaten Enthusiastische Arbeit war im Dezember 1990, kurz vor Weihnachten, die erste funktionierende Version des Browsers fertig. Auf dem damaligen Monochrome Next Monitor sah es etwa so aus. Ziemlich vertraut und fast modern. Die Nachricht von der Ankunft eines so vielversprechenden Browsers verbreitete sich in den Internet New Growth. Andere Entwickler schlossen sich zum Berners-Lee-Arbeit an dem Projekt an. World Wide Web äh, verschwand recht schnell von der Bildfläche und machte anderen Projekten Platz. 1993 wurde es vom Mosaic Browser vom ersten Platz verplen. Ein Lautsprecher so dick wie ein Blatt Papier. Forscher am Mosaschulz Institut of Technology haben einen papierdünnen Lautsprecher entwickelt, der jede Oberfläche in eine Klangquelle verwandeln kann. Er gibt Audiosignale mit minimaler Verserrung wieder und verbraucht dabei nur einen äh, Bruchteil des Stroms, den herkömmliche Lautsprecher benötigen. Den Ingenieurenfolge kann ein Lautsprecher von der Dose einer Handfläche und dem Gewicht einer Münze unabhängig von der Oberfläche auf die er geklebt wird Schall erzeugen. Als Trägermaterial von den Lautsprecher dienen Kunststoffsubstrate und Elektriker. Auf ihrer Schlicht befinden sich kleine Kuppeln, die jede für sich vibrieren. Diese Kuppeln, die nur wenige Haare breit sind, sind oben und unten von Anstandsschichten umgeben, die sich vor der Montagefläche schützen, aber dennoch frei vibrieren lassen. Der Lautsprecher verbraucht nur 100mW Leistung pro Quadratzentimeter Bodenfläche. Die Lautstärke des Lautsprechers beträgt 66 DB bei einer elektrischen Spannung von 25 Volt und 1 kHz. Das bedeutet, dass das Gerät bei einem sehr geringen Stromverbrauch wie ein normales Gespräch bei einer Erhöhung der Frequenz auf äh, 10 kHz steigt die Lautstärke auf 86 sich in Dezibel, was etwa der Lautstärke des Stadtverkehrs entspricht. Der Lautsprecher kann eine aktive Geräusch- und Druckung und Umgebung den Flugzeug bieten. Wenn er Geräusche mit gleicher Amplitude aber eine Gegensätze Phase erzeugt, kann der Effekt erzielt werden, dass sich Motorgeräusche und erzeugte Geräusche jederzeitlich übertonnen. Das Gerät könnte auch für immersive Unterhaltung eingesetzt werden, zum Beispiel für dreidimensionalen Lang, in einem Theater oder einem Vergnügungspark. Da der Lautsprecher leicht ist und wenig Strom benötigt, eignet es sich gut für Geräte mit begrenzten aktuellen Zeit.